Der dunkelste Fürst ist vielleicht besiegt, aber das Abenteuer ist noch nicht vorbei. Willkommen zurück zu Miitopia. Die Villa ist jetzt fertig gebaut. Die Villa ist ein luxuriöser Ort zum Entspannen. Sie bietet Platz für bis zu 90 deiner Gefährten. Oh, einige Teammitglieder möchten direkt dorthin. Ich ziehe in die Villa. Ich auch. Und ich. Ich glaube, ich ziehe auch in die Villa. Na gut, ich dann aber auch. Hey, wo gehen alle hin? Jesus und vier andere sind in die Villa gezogen. Im Gasthaus sind jetzt Plätze frei geworden. Dadurch kannst du neue Teammitglieder anwerben. Oder du kannst alte Mitglieder aus der Villa zurückholen. Wähle hierfür im Gasthaus die Option Team bearbeiten. Nun viel Glück für deine weiteren Abenteuer. Alles klar! Und, äh, damit, wir kommen zurück. Wir können unser Team bearbeiten und vermutlich einfach so, wann wir wollen, neue Mies hinzufügen. Gasthaus Villa. das mal Villa sehen. Ja, da sind die fünf. Bis zu 90 können in die Villa und im Gasthaus können bis zu 10. Man kann bis zu 100 Mies haben. Spielbar, ja. Neuer Freund. Oh, oh Gott, diese oh Gott, diese mies. Ähm okay, interessant. Man kann jetzt einfach, wenn man will, mies erstellen. Alles klar. Ja, das werden wir bestimmt nichts tun. Ähm das kann man jetzt aber so überraschend, dass ich für diese Folge noch nichts geplant habe, deshalb lasse ich es noch erstmal. Ähm ja gut, wenn ich es noch lasse, dann kann ich ja eigentlich auch die anderen aus der Villa wieder zurückholen ins Gasthaus. Kommt mal alle zurück, bitte. Ich möchte euch alle wieder haben. Jetzt muss ich das wieder einzeln machen. So, aber wir haben noch was zu tun. Ähm, es gibt ein paar neue Quests, habe ich gesehen. Ich denke, so schalten wir dann so richtig den die After-Story frei. Und äh, ja. Hier in der Villa machen die auch Urlaub, wie ich sehe. Zumindest sieht das alles so aus wie Urlaub. Hier links diese, diese Hula-Frau, auch lustig mit mir im Gasthaus Plätze tauschen ah, oder ver verabschieden? Warum kann man das denn? Ja gut, wenn man mies löschen will, ja gut, kann ich verstehen, aber Alter, nein, geht ja nicht machen? <lacht> Na gut, ähm... irgendwo rein, passt schon, ja ja, ich verstehe euch bestimmt ganz gut und so, was weiß ich, perfekt. Oh warte, ich sehe gerade, ihr seid schon Level 20 miteinander, dann kann ich eigentlich switchen. Zum Beispiel so könnte ich machen, wie es mit euch beiden gar nicht. Das ist ja auch gut. Ja, wir beide kennen uns schon. Äh, Bani und ich auch schon. Ihr beide noch nicht wirklich viel. Ich habe auch schon 20 mit ihr. Ja, komm, dann switch ich mit Igitt, I guess. Ja. Joa. Könnte man machen. Okay. Schauen wir mal, wie es in Metopia nun weitergeht. Ja, und jetzt können wir einfach mich rauslassen. Ja, wenn, wenn ich nicht spielen will, muss ich nicht. Ja, machen wir das mal. Wäre vielleicht lustig, oder? Da kann, war das spielt auch einen anderen Charakter? Boah, warum sind die alle in einer anderen Reihenfolge? Das ist so verwirrend, ohne Witz. Das ist richtig verwirrend. Ähm, gut, die am wenigsten gelevelten sollten auf jeden Fall ins Team. Das sind einige, tatsächlich. Ähm, Moment, sagen wir mal, ich will als... Sailor Moon spielen. Muss du den Sailor Moon als erstes auswählen und dann so machen? So. Spiele ich dann als Sailor Moon? <lacht> so eine kleine Insel. Blablabla. Oh. Äh, wo seid ihr jetzt? beide jetzt erschienen? Alles klar. Ayla Galapa. Oder Neolumina. Schauen wir doch erstmal am Wolkengang vorbei. Ja, tatsächlich. Ich spiele jetzt ähm, Sailor Moon. Und nein, ich wollte nicht ins Wolken haben. Ich wollte eigentlich in. Nein. Ach, das war da unten. Ich dachte, diese Wolken. Ach, Mann. Diese Wolken, dachte ich, wäre diese Stadt. Diese Queststadt. Nein, das hier ist es. Weit gereist. Das ist diese Queststadt. Bisschen vergessen alles. Yeah, ich spiele Sailor Moon. Krass. Da kommt Leute hin! ob einer Gutes oder Böse, das sieht man ihm nicht an seiner Nasenspitze an. Viele kommen ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Die verschwinden dann meist auch schnell wieder. Du siehst aus, als würdest du gerne es viele verschiedene Leute treffen. Da wäre es klug, wenn du öfter mal hier in der Stadt vorbeischaust. Bob, da fällt mir ein. Kennst du die Medaillen, die zeigen, wie aktiv ein Reisender schon war? Du hast doch bestimmt auch ein paar, oder? Soll ich mal einen Blick auf deine Medaillen werfen? Okay. Du hast... Oh. What? Uh, Neu... No. Achso, das sind die Achievements. Das sind die Achievements. Ja gut, was bringen die? Schauen wir mal, wie viele du schon gesammelt hast. Hm, 37%. Sieh ja, alles das hättest du doch eine Menge Arbeit vor dir. Du brauchst einfach mehr Erfahrung. Dann klappt es auch mit den Medaillen. Lass dich also bloß nicht entmutigen, ja? Okay, Toad. Hi, Isaac? Schwer. Grübelforscher Isaac. Hm, also gut. Das könnte meine große Chance sein, Mit ein bisschen Hilfe gleich schaffen. Isaac, also, das war echt heldenhaft. Gibst du mir ein Autogramm? Das werden meine begeisterten Fans sagen. Aber bei aller berechtigten Euphorie werde ich mich ganz bescheiden geben. Huch, wie lange stehst du denn jetzt schon hier? Haha, ich bin das Isaac, inneren Gruppler und Forscher. Ich habe eine tolle Info nur für dich. Im Elfenreich gibt es einen See voller Lotus. In dem See treiben sich auch Unmengenbildner Monster herum. Es lohnt sich, diese zu besiegen. Dadurch kann man ganz außergewöhnliche Kräfte entwickeln. Wie würdest es dir gefallen? Ja, okay. Gucken wir mal, was die anderen sagen. Das war jetzt Level 26, geht ja noch. 25? Warum du bist? Singende Köchin Marley. Wow, was bist du denn für eine fesche Forelle? Das hast sowohl Style als auch Power. Es gibt da einen Ort, an dem ein fieses Monster sein Unwesen treibt. Ich würde ja gern was unternehmen, aber allein bin ich nämlich gewachsen. So eine Superheldin wie du hat da sicher keine Bedenken, stimmt's? Okay. Aufgabe Geschenk. Gourmet-Magierin Kennst du, Körb? Das Elfendorf ist ihre Heimat. Ich wäre gern enger mit ihr befreundet. Deshalb musst du das hier an dich nehmen. Warte, Kürbis ist ein Mädchen oder verstehe ich da gerade irgendwas falsch? Es ist ein Geschenk für sie. Bitte gib es Kürb. Okay, mach ich. Vielen, vielen Dank. Ja, ich soll nur ein Geschenk geben. Oh, Level 29, das ist das letzte von. Mal wieder. Wer soll sonst sein? Soldo. Es reicht! Es reicht endgültig! Jeden Tag nur Salat. Einfach kein Blatt mehr vor dem Problem! Wenigstens einmal im Jahr werde ich doch ja, auch mal Kuchen essen dürfen! Oh, du so bist es! Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt! Ist dir der Flachlandhügel ein Begriff? Da soll es nämlich total leckere Desserts geben! Und genau da gehen wir jetzt hin! Du dich, Wer sonst? Ja, nö! Ja, kannst du heulen! Ess deinen Salat auf! Und auch wieder Level 26! Disco-Popstar Anka! Hallo, ich heiße Anka und ich liebe es zu tanzen. Neulich dachte ich, wie sieht der Himmelstub eigentlich heutzutage aus? Also schaute ich dort vorbei und es spielte eine unglaubliche Kreatur. Diese Kreatur sprang so wild und un ungebändigt umher. Es war ein Tanz, ein Tanz, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich würde mir diesen Monstertanz gerne nochmal ansehen. Aber wenn ich ganz allein gehe, werde ich bestimmt aufgefressen. Würdest du mich daher begleiten als Beschützerin? Ja, vielleicht. Und dann haben wir hier noch... Kampfsportkatze, Batman. Also Batman hat irgendwie in letzter Zeit eine Identity Crisis. Kann das sein? Hallo, ich heiße Batman und liefere Sachen aus. Miau. Ich habe hier eine Lieferung für Guy Manuel. Das Schloss anfangs ist ein Vorort. Allerdings habe ich gerade überhaupt keine Zeit dafür. Es ist nämlich eine ganz dringende Aufgabe reingekommen. Miau. Könntest du diese Lieferung für, nicht für mich übernehmen? Ja, kann ich gleich machen. Aber Batman, man sollte dir wirklich helfen. <lacht> Aber wirklich. Irgendwie ist das komisch, jetzt mit Sailor rumzulaufen. Mit Bunny. Oh, hier sind wieder all unsere <lacht> Dorfbewohner. Fröhlich und zufrieden. Auch auch der mit dem ficken, naja, das muss. Kirb! Alles ist wieder wie früher. Eigentlich ist das ja gut so, aber jetzt ignorieren mich die Leute fast noch mehr als vorher. Was bringen die sich ein? Ja, beruhigt, Ich habe ein Geschenk. Das ist von Luna. Bunny überreicht Körb, das Paket. Kristallkugel. Oh! Körb ist begeistert. Das Geschenk hat echte Begeisterung ausgelöst. Jetzt aber schnell zurück nach ge weit gereist. Okay. Ja, das ist doch, das ist doch nice, oder? Nee, okay, der gleiche Text. Alles klar. Na gut. Ja, Soldo ist weg. <lacht> Macht doch Sinn. Alles klar. bla bla bla bla bla bla bla bla Nein! Ich hab doch schon mein Quick äh, Ding und dann nehme ich nicht mal. Komm. Zack. Das wird eine komische Folge heute. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich hier anfangen soll mit der After-Story. Wir lernen das erstmal heute kennen, würde ich sagen. Hallo, da bist du ja wieder. Und wie ist es gelaufen? Was? Es hat dir wirklich gefallen? Hey, ich bin gut, oder? Jetzt werden Körper nicht sicher, Freunde. Und das verdanke ich dir. Hier, das ist für dich. Nice. Ich, ich würde mal sagen, wir werden jede Folge einen anderen Charakter spielen, weil es lustig denke ich. So, helfen wir mal kurz Batman. Und für Guy Manuel etwas austragen. Jo, klar, warum nicht? der wohnte direkt hier anfangs, direkt im Schloss. Direkt hier. Ne, hier vorne war noch nicht. Hier waren nur die beiden, richtig. Da bist du. Ganz schön anstrengend meine Arbeit. Man muss immer in Form bleiben, sonst gibt es ganz schnell Rückenschmerzen. Das ist von Batman. Batman und Guy befreundet. Wahrscheinlich wegen den Stimmen. Oh, ein silberner Löffel, er freut sich. Juhu. Viel Spaß mit dem Löffel, was auch immer du vorhast. Naja, denken wir nicht lange drüber nach. Hi Sans, hi Papyrus. So, hier zurück. Dum, dumm, dumm. Machen wir schon mal die einfachsten... Ich würde sagen, wir machen das immer. Immer die einfachsten Quests zuerst und die schwersten dann zuletzt. Wie ist es bei Elgai-Manuel gelaufen? Es hat ihm also gefallen, Miau. Ja. Die anderen Aufgaben konnte ich dank deiner Hilfe auch erledigen. Ich bin dir unendlich dankbar. Hier eine Belohnung für dich. Ich bin Batman. Danke, Batman. Ich hoffe, wir können dir mal helfen mit deiner Identität und so. Ja. Gut, wir haben hier eins, zwei, drei, vier Quests. Ja, wir hatten mal sechs das hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Deshalb vier, denke ich, sind nicht so lange. Wir fangen mal mit Mali an. So. Wo geht's lang? Isla Galapa ist der erste neue Ort, in den wir hingehen werden. What? Wähle Teammitglieder für deine Reise. Was? LOL. Okay. So, I guess. Ihr vier kommt mal mit. Auch wenn die ein bisschen underleveled sind, aber ich darf ja jetzt steuern, oder nicht? Na, egal. Oh, ich hätte mich selbst vielleicht noch mitnehmen müssen. Damit wir stärker sind, keine Ahnung. Fabulous, ich bin mir sicher, dass wir das Fichte dann platt machen. Na, wir werden sehen. Ich hoffe, das war keine dumme Entscheidung, was ich gemacht habe. Aber ich kann euch jetzt schon übrigens sagen... Ich werde alles in diesem Spiel machen, 100%, wie auch immer, aber ich werde nicht alle Medaillen sammeln. Also nicht alle Achievements, darauf habe ich wirklich keinen Bock. Also, es ist schon schlimm genug, dass ich jedes Level, jede Richtung gehe, aber alle Medaillen sammeln? So habe ich mich auch wieder nicht. Ja, irgendwie schon, aber ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Respekt für die Leute, die das machen. Wähle ein Mii für die Inselforscherin. Inselforscherin Lara bereist leidenschaftlich Mitopia, um neue Länder zu entdecken. Alles klar. Coole Insel. Und wen haben wir denn hier? Hoppla! Ich wusste gar nicht, dass es das Eingeborene auf den Isla Galapa geht. Und ich habe das entdeckt. Das wird in die, in der Akademie hohe Wogen schlagen ganz was und du bist eine Reisende? Oh, ich dachte, ich wäre auf einen unbekannten Stamm gestoßen. Sei's drum! Undine, die Inselforscherin stellt zu diensten! Inselforscherin Andein. Ja, Andein hatte ich noch nicht äh, in dem Let's Play gehabt. Sonst habe ich glaube ich fast alle Undertale Charakter. Ich versuche vieles zu, zu balancen von den Charakteren her, aber ich glaube, ich habe ein bisschen viel Undertale drin. Naja. Machen wir einfach weiter mit Undertale. Da gibt es doch ein paar Charakter, die man machen kann. <lacht> ja, es gibt sowieso noch ein paar Cameos später noch. Ich habe diesen ganzen Ort gerade erst entdeckt. Und äh, sorry, falls meine Ande Andein-Stimme gerade ein bisschen off ist. Äh, Ja. Allgemein, manche Stimmen von manchen Charaktern sind bei mir gerade ziemlich off. Es gibt viel zu untersuchen, weshalb ich damit auch umgehend begonnen habe. Aha. Ein paar lästige Monster beeinträchtigen ständig meine Fortschritte. Das sind auch kein ganz banalen Standardmonster. Sie sind extrem stark, fast noch stärker als lästig. Falls du sie auch erforschen willst, wird das Ganze sicher keinen Zucker schlicken. Also sei bitte ganz vorsichtig, Punk. Alles klar. Hm. Cut. Ja, da war ein dann auch nochmal im Display. So, let's go. Machen wir weiter. Ayla Galaba Ja, es ist halt eine Insel Was soll ich dazu sagen? Ich weiß meine anderen andere Stimme war jetzt halt nicht so die Beste Aber naja. Manche Stimmen von manchen Charakteren haben nicht so sehr gepasst mit dem Display Passiert Sieh mal, Bunny! Die vielleicht glänzt und funkelt Wie schön ist das Licht der Sonne, darin spiegelt? Das Meer ist so groß. Und unser Weg führt direkt hindurch. Tatsächlich, dann mal weiter. Tippi. Eine höher als die andere. Es wirkt wie ein entspannter Ort. Doch, es verstecken sich böse Kugelquappen, die einen umbringen wollen. Ja. Also, After Story wird so aussehen anscheinend, dass wir Quests machen. Und in den Quests die zwei neuen Orte kennenlernen und vielleicht dann noch einen finalen Ort oder so erreichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts über die After Wir werden sehen. da fehlt doch. Hatten wir nicht Benny im Team oder so? Da sind nur drei Leute. Ah doch da ist der die. Ja, okay, jetzt eine Attacke eingesetzt. Okay, gut. Oh, Level up für Bunny. Nice. Und Bonuserfahrung, oh, ganz viel. Nimm du's. Bist du auch schon nah dran am Level up. Kann ich jetzt eigentlich mein Team wieder ändern, wenn wir jetzt an eine Gasthaus ankommen oder sagt dann hm, blauer Exo. Okay. Na gut, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe das meiste ist eigentlich schon gesagt. Aber, wie wir gesehen haben, es werden noch ein paar Mies kommen. Hier in der Afterstory, die ich ähm, noch auswählen muss. Ich hoffe, euch haben die Mies gefallen. Ich hoffe, ihr fand die lustig und auch passend. Im main Display und jetzt hier in der story natürlich auch. Ähm. Level für Miku. Ich habe auch geplant, dass ich ein, ähm, vielleicht so ein Bonus-Video mache, nachdem das Let's Play vorbei ist. Wo ich halt so basically, ähm, die ganze Story von meinem mythopia Let's play erkläre. Und auch die ganzen Characters erkläre, warum die hier sind, wie sie hergekommen sind. Oh. Armer Jesus. Nein, tu's nicht! Tu's nicht! Nein! Na gut. Das, das ist halt gut! Oh, was? Okay. gucken da oder so, I guess. Was? Okay. weiß nicht, ich fände das jetzt nicht so toll, wenn man Nadeln in den Hintern bekommt, aber gut, jeder ist da anders, I guess. Du hast einer Galapa im westlichen Teil Mitopias besucht. Topias. Sass. Wow. Wow. Toll. Okay, was geht bei euch ab hier? Schon am trainieren. Mhm. Wir wollen noch alles schön auf Level 20 machen. Und dann nochmal gucken, ob wir noch ein paar mies auf Level 30 kriegen, aber... Mal schauen. Wir haben ja noch recht viele Tickets und alles, also... Ähm, ich will auf jeden Fall für die letzten Folgen noch ganz viel leveln. Ich glaube, das muss ich sogar. Also mir wurde halt gesagt, dass die Art, was gar nicht so einfach ist. Vor allem später drinne. Ähm, ja. Da werden wir bestimmt noch ganz viel leveln müssen. Vor allem auch offscreen. Vielleicht auch in einem Livestream. Das ist ja da nicht off, sondern im. Grelle Rüstung. Die sehen aber ganz nett aus. Schauen wir uns die mal an. Wisst ihr was? Maike hat ein neues Outfit nötig. Warum nicht? Sie braucht ein neues Outfit. <lacht> hat schon lange nur dieses eine gehabt. Und das andere habe ich mich dann doch geweigert zu nehmen. Reichsverschlussrobe. Alles klar. Du willst eine Superheldenuniform. Okay. Hier hast du sie. Wirst du nicht anziehen. Du Superheld, du ist vor allem so ein Pink ey oder so <lacht> ne komm äh, nur Werte nutzen genau ja Futtern wir noch schnell dann können wir uns noch ein Level anschauen aus oh, dieser After Story ich finde das so nervig dass die Reihenfolge jetzt anders ist von den Characters ja Geburtstag Miku yay hier ja, noch ein Kuchen yay Kannst nicht mehr essen. Du kannst Babynahrung essen. Yay. Das ist so satt, Nacht. Babynahrung. Was macht satt? Okay. Alrighty, Dan. Äh, hier du. Hm, du hast es noch nicht probiert. Oh, die schmeckt sogar sehr. Gut zu wissen, okay. Mir, Danny und Freddy. Wie viel habe ich von denen? Oh, 18. Ja gut. Dann kann ich die jetzt spammen. Wie oft kann ich die benutzen pro Character? Viermal. Na dann. So. Sobald ich übrigens das Essen durchgekaut habe, alles, was ich besitze, werde ich mit den Tickets weitermachen. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall, dass du Bescheid wirst. Wir haben noch ein bisschen Cleanup-To-Do in diesem Spiel. Aber man kann sagen, dass jetzt die Afterstory hier, die kann man auch durchskippen, so. Kann ich verstehen, wenn man das macht, weil... Na, man möchte nur neuen Stuff sehen, man möchte nicht nochmal weiter wie Topia ganz normal wie immer sehen. Kann ich schon verstehen. Also das nehme ich euch nicht übel, wenn ihr hier durchskippen würdet. Oder wollt, oder was auch immer. Und doch, ich kann meinen Charakter hier noch ändern, das ist gut. Ähm... Ja, ist, ist alt gut. Kann ich mal... Komm, ich spiele mal Jesus. Ich kann Jesus spielen, Leute. Was ein krasses Spiel. Jetzt abonnieren für mehr Jesus Action-Content. Okay. What, wait, what? Okay. Entweder es geht hier rechts rein, diesen Riesenpilz oder was auch immer das ist. Dieses Gebiet dort. Wir können auf eine Insel oder zur Truhe. Natürlich gehen wir zur Truhe. Denn erst In der nächsten Folge werden wir sehen, was diese eila auf uns... Äh uns doch verbirgt was sie noch zu bieten hat sowas halt hey jesus das geht aber gar nicht tolle hinteren musik schon fühle ich schon ein bisschen ja, ja komm siehst du wie nett doch maike ist <lacht> obwohl Jesus Michael den Dreck geschubst hat, hilft Michael Jesus trotzdem noch. Wie nett. Okay. Die Gegner ändern sich irgendwie nicht. Wahrscheinlich nur in diesem kleinen Gebiet hier. Ja. Inakzeptabel! Ich muss müssen voll schnell beenden. Zu lang! Ja, ja, dann muss aber auch schon alle treffen, ne? Aber gut, ich bin noch mal überlegen, ob wir vielleicht für die Afterstory die Folgen länger machen. Würden wir mehr in der Folge hinkriegen? Hm, vielleicht mache ich das jetzt sogar. Nee, jetzt die erste Folge noch nicht. Vielleicht irgendwann später. Aber jetzt diese Folge. Wahrscheinlich die nächsten noch nicht. Aber womöglich Ende. So also gegen Ende hin. Der Afterstory können die Folgen noch viel länger machen. Ja. In dieser Folge habe ich nicht mehr gesehen, was auf einen zukommt. Eine Insel. Also ein ganzes Gebiet mit der Insel. Ein ganzes Gebiet mit einer Stadt, schätze ich mal. Ähm, da leben wohl die ganzen anderen Mies. Werden wir bestimmt noch lustige Sachen sehen. Und. Ja. Vielleicht kommen da noch mehr Überraschungen auf uns zu. Wer weiß. Das und vieles mehr jetzt in Vitopia. Jetzt für nur 50 Euro auf Nintendo Switch. Ja, die Werbung. Obwohl ich kein Geld dafür bekomme. Schleichwerbung. Oh mein Gott, Leute. Let's Play sind Schleichwerbungen. Oh mein Gott, habt ihr schon drüber nachgedacht? Damn. Das war so deep. Man muss jetzt die Folge beenden. Denkt mal drüber nach. I think it's